Jetzt bitte ich alle Leute aufzuzeigen, die, bevor sie sich ihr Grundstück gekauft haben, im Flächenwidmungsplan angeschaut haben von der Umgebung. Hm. Genau, ich auch nicht. Äh, das sind einfach Fakten und auf die werden wir reagieren. Aber du willst noch was sagen? Begnad äh, Verkehr, schon Recht. Äh, die Jugend ist für mich alt und so weiter unterwegs. die werde äh, arbeiten wollen und so weiter. Es ist in jedem Haushalt mindestens ein Auto, mindestens ein Auto, meistens zwei Autos, Parkplätze beziehungsweise wie, wie bringst du die Autos vom Sportplatz um, Sportplatz runter in die Bundesstraße? Das, das, wird, noch, das wird noch Teil eines Verkehrskonzepts, das hat sich der Bau- und Raumordnungsausschuss dafür ausgesprochen, auch da in der Bebauung dort ein Verkehrskonzept im Vorfeld zugrunde zu legen, aber man muss jetzt in der, in der das war ein großes Thema, das war aber lang diskutiert, da wird mir jetzt jeder beistimmen, der dabei war, das war eines der heftigsten Themen, das diskutiert worden ist, aber man muss, man muss die Angst jetzt glaube ein bisschen wegnehmen. Weil wer kann sich erinnern, wann ist das erste Haus dort, wo jetzt das Friederhaus ist, neben der Pfarre von Engstein, äh, war Enstall dahinter, wann ist das erste gebaut worden. Vor also man sagt, zwölf Jahren, zehn Jahre, zehn Jahre. Und das letzte wird jetzt gebaut. Das heißt, wie das heißt, zehn Jahre ist der Horizont für dort gewesen. Das heißt, wir gehen jetzt nicht davon aus und das ist auch, deswegen suchen wir auch dort eine große gemeinsame Lösung mit einem Investor, um das sanft und nachhaltig und in der Zeit findet der Verkehrswandel statt, zu bebauen. Das heißt, wir fangen dort hinten an bei der ersten freien Fläche und derjenige, der bebaut, der kriegt natürlich die Vorgabe, und das ist in der Raumordnung so vorgesehen. Herr Radeschitz bestätigen, dass ich vom Ortskern hinaus baue. Das hat einerseits für uns wahrscheinlich den Vorteil, dass ich den Sportplatz noch bis der andere fertig ist nutzen kann, ohne dass ich woanders was zahle, also ein Jahr in der Übergangsfrist. Und auf der anderen Seite, wenn jetzt die Endstraße schon braucht und hinten 10 Jahre für die Vierhäuser, dann kann man sich ungefähr vorstellen, derjenige Bauträger, der dort baut, der nimmt es jetzt, weil es als Ganze im Angebot ist. Der baut es so, wie wir es im Architekturwettbewerb vorgehen, weil du das bei so einer großen Fläche machen kannst. Der baut uns einen Kindergarten mit, damit die Leute dort nicht mit dem Auto zum Kindergarten fahren müssen. Der baut uns dort den multimodalen Knoten mit, dass der eine oder andere aufs eins oder ganz aufs A Autos verzichtet, dass er sich dort ausborgen kann. Dann habe ich D schon weniger und das garantiert uns das, dass dort die nächsten 20 bis 30, vielleicht sogar länger Jahre, sukzessive, wenn die Wohnung für Wohnung verkauft ist, gebaut wird, weil die Bauträger bauen und verkaufen. Die bauen dann, wenn ihre Wohnungen verkauft haben. Die werden nämlich heuer vor, vorher verkauft, bevor es gebaut wird. Deswegen wird das lange, lange dauern. Das heißt, dort kommen wir nicht jetzt, wenn wir den Flächenwidmungsplan haben, weil sonst werden nämlich alle Flächen schon verbaut, die wir vor zehn Jahren mitbekommen mit haben, und das ist auch noch nicht passiert. Das heißt, wir haben dort einen Zeithorizont von 30 Jahren, wo das langsam verbaut werden wird. Das passiert nicht auf einmal. Wenn die Kinderspielplätze, und nicht die Gemeinde, das jetzt gehört, ein Bauträger gesagt, aber eine gewisse Menge, ein kleiner Spielplatz für die kleinen Kinder, denn die gehen natürlich nicht in auf Freizeitzentrum runter, sondern wollen vor Ort spielen, wo die Eltern nicht da sind. Es ist im Baugesetz eindeutig geregelt und wird bei jedem Bau vorhaben, das eine gewisse Größe hat, vorgeschrieben. Das heißt, das muss jeder machen. Ja. Gibt's? Wo ist die nächste Dann Frage? Darf ich kurz, Stefan? Ja, bitte. Also, um, also, das Thema Kinderspielplätze, das ist mir schon wichtig und da bin ich nicht ganz davor mit dir, Stefan, dass man sagt, man baut auch Großes und verzichtet dafür auf drei, vier Kleine. Also, ich glaube schon, dass wir auch im Ort Spielplätze brauchen werden in Zukunft. Ja, im darauf ist auch vorgesehen, aber schauen. Wir wollten schon mal. Du weißt, wovon ich spreche. Es ist nicht so leicht. Und das mit dem Verkehr vom jetzigen Spurplatz, wenn der verbaut wird, war eigentlich mein größtes Thema. Und deswegen hat der Stefan ja eingeschlafen die also schlaflose Nächte vor ein paar Wochen, weil wie gesagt haben, wir verweigern den, die Zustimmung zum Flächenwidmungsplan, zum Flächenwidmungsplan, sondern tut nicht. Das ordentlich gelöst ist und es ist jetzt de facto so, dass wir nur verkaufen, wenn ein ordentliches Verkehrskonzept vorliegt. Und es bedarf auch selbst nach der Umwidmung nur immer der Zustimmung der Gemeinde, ob das Gemeindegrundstück verkauft wird oder nicht. Und solange wie der Bauträger, der das kaufen will, kein ordentliches Verkehrskonzept vorlegt, wird zumindest einmal meine Fraktion nicht dafür ist. Das ist alles gedacht. Wo ist die nächste Frage? Ja, das ist das Zweite, was ich gut verkaufen hätte können, neben die Wohnstraßen, Zebrastreifen. Zebrastreifen, der Schutzweg der Gemeinde, den kriegt man eben nicht. ich habe mich, Hier vor kurzem einen Termin im Land gekommen, wirklich furchtbar darüber aufgeregt, wie unterschiedlich Dinge ausgelegt werden, weil wir dürfen bei uns aufgrund der Straßenverwaltung nicht einmal da die weißen Strich durchziehen. In gibt's gibt es einen Platz, der schon das wäre, wie ein Teppich. Das heißt, das ist auch sehr stark abhängig, wo es darf. Ich die tun und wir dürfen, was das angeht, ob es Zehmerstreifen sind, ob es, was wir noch wollen, andere Dinge sind, relativ wenig tun. Wir kämpfen dafür und es sind oft Verkehrszählungen durchgeführt worden auf Bundesstraßen. Wir, manche Dinge verstehe ich überhaupt nicht, warum man sie nicht machen darf. Wir bemühen uns immer wieder, wenn diese Anliegen kommen, damit wir es bringen. Da kommt immer das Argument zu, wie die meisten Leute haben einem zusammengeführt liegt daran, dass wir durch die meisten Leute rübergehen hätte ich jetzt gesagt, aber es gibt da andere Sichtweisen. Äh, genau, wir werden warten müssen, bis manche Leute in Pension sind, vielleicht gehen wir dann mit anderen noch Zimmer streichen. Ja, dort oben ist er selber, ich, ja, ja. ich weiß es eh. Ich weiß, diese ganzen Argumente, die bringe ich auch immer wieder, wir kriegen es nicht gerne mit. Noch eine? Dann, ich hätte eine Frage, wenn ein Nahtiger der ist dort, wo die, der Fleck und Flecker ist, und der ist extrem wir eigentlich gern breiter und nicht schmäler, weil jetzt wird ja der, der, der Nahtiger und hinten die Bakkerstraße, der hat ja eine Bakkerstraße, wo die, Birken, die Birkengasse normal ist, und der Nahtiger Weg geht es rein und dann geht es links, da ist die, da hast du wieder Banker. Der wird jetzt weiterbaut, das ist schon ausgemessen worden. Und wir haben ein Problem, wenn wir rausfahren oder reinfahren in den Antikerweg, der die Straßen so schmuggelt, und da einen Gehen kommt, entweder muss den verkehr, verkehr zurückfahren, oder der, was drinnen ist, muss den ganzen Weg, verkehr zurückfahren, also das ist mit zwei offenen Händen kommt. Da habe ich mich Da kann der Herr Johannes ja, ja, ja. antworten, hoffentlich. Und zwar es ist das heißt da nicht Backerstraße, sondern das wird wahrscheinlich, vielleicht heißt es weiter, da wir werden von es wird vielleicht eine neue Namensfindung für dort geben. Im Bebauungsplan ist das so vorgesehen, dass eigentlich der ganze Bereich am Gries, besonders zum Natteckerweg, bzw. eigentlich bis zur Verbindung Birkenstraße, durchgängig eine Begleitstraße zur Backer Bundesstraße führt wird und der hat aber immer wieder zwischen den Anbindungen zur B70 aus. Also, also das heißt, es fährt jetzt, das Fahrzeug jetzt nicht die ganze Straßen von einem Grieß runter bis am Lattekeweg herumgekehrt und fährt dort raus, sondern es sind dann Querverbindungen auch. Und das könnte man am Flächenwidmungsplan oder genauer gesagt im Bebauungsplan anschauen. hätte ja, eigentlich eine Frage, wenn man jetzt Verbindungenstraßen macht, aber noch nicht einbauen wollen. Ja, ja dann, dann hast du das Problem, dann fährt wirklich alles durch. Ja, dann fährt du, alles durch. Nein, nur, ich, also, abschnittsweise Es ja. ist es eigentlich unmöglich, wenn viel Verkehr ist, auf, dass man da durchkommt, man, man steht immer wieder, man hat immer wieder einen Gegenverkehr man muss immer wieder, wenn man oft, ja, dort, kommt, hat man das Problem, man sieht nicht, dass man da rauskommt. Jetzt, die und auf der Brücke steht, der sagt, das sind sicher 200 Meter, der Verkehr aber man muss dann mit außen verkehrt in den riesigen Verkehr fahren, wo einiger Verkehr ist. Und irgendwann passieren da seine Unfälle ab. Ja, es kann sein, dass man dann in, in weiterer Folge, wenn wirklich der Begleitweg zu Gänze ausgebaut ist, dass man vielleicht auch diese Brückeneinbindung von der B70, die sozusagen über den Straßenraum, über den Straßenraum führt, dass dort vielleicht dann Aufweitungen gibt, dass man die verbreitet, aber nur äh, mit Einbahnen, mit Einbahnregelung glaube du wirst da kein Problem lösen. Äh, du wird, es wird immer gleich viel in dem Bereich fahren und derjenige, der der Straße oder also zur B70 die nächste Straße hat, wird er wahrscheinlich verwenden und damit ergibt sich ja automatisch dieselbe Lösung, was da mit Einbahn gedacht ist. Okay, also ist ein Problem. Aber es geht nur darum, dass es zu so schmal ist. Ne? Wir werden uns das anschauen und mitnehmen. Wir werden das auf jeden Fall aufschauen. Ja. Noch Fragen? Dann würde ich mir da hinten oh, oh, oh. Ein kleines, vielleicht nur nostalgisches Wegproblem. Mindestens 80 Jahre lang konnten sie vom Bahnhof schräg hinauf über den Krughof zur Backerstraße. Seit ungefähr, also mindestens 80 Jahre, so lange bin ich jetzt ungefähr schon auf der Welt, seit einem halben Jahr haben sie dort eine Tafel, die zwar das Begehen des Weges irgendwie aus schlechtem Gewissen, aus weiß ich, Gestattet, wenn Sie den Mut haben, dem freilaufenden Hund, der auf der Tafel angedroht wird, um zu begegnen. Ich habe noch nicht gehabt, vielleicht ist er eh nur ein Dackel. Aber ist meine Frage: Ist es gestattet, einen so einen uralten Lipocher aus privater Jux und Dollerei abzusperren? Also den, den Hintergrund dort kann ich erläutern, weil es ist wirklich so: Erstens ist relativ klein, es so. tut ja nichts. Und es ist so wie wir in unserer Gesellschaft zurzeit leben, gleich wie die Tafeln am Damm unten eine reine rechtliche Absicherung, sollte dort doch einer wahrscheinlich im Hund einmal schrecken und gebissen werden, damit demjenigen, dem das eigentlich alles kehrt, nicht eine rechtliche. Es ist nur, es, ist, es wird alles immer rechtlicher und es ist in Wirklichkeit ist der Schutz für den Hund, glaube ich, ja. Ja. Ja. Ja. Das ist. Also, ich, ich glaube, es hat keiner was dagegen, dass man dort weiter durch, durchgeht. Ich glaube, die Tafel hängt deswegen, weil sich einen Hund aufgeregt hat, der halt am eigenen Grund herumgegrafen ist. Ja, das, solche Sachen passieren dann halt leider, weil es immer rechtlicher wird. So, wo ist die nächste Frage? Keine Frage mehr? Gibt es noch Wortmeldungen von der Bühne? Bitte, du hast ja ein eigenes Mikro. Ich, wie sagt man muss. Es ist mir nicht leicht gefallen, bei der letzten Sitzung dem Flächen Flächenwidmungsplan nicht zuzustimmen. Aber ich habe jetzt viele Argumente gehört und ich kann nur zustimmen. So ich bin auch skeptisch bei manchen Dingen. Sie haben sich wirklich sehr Mühe gegeben. Also der Bauerschuss, der Raderschütz, der Jugend, der Bürgermeister, sie haben um jedes Stück gekämpft, ob es wohl reinpasst, ob das wohl gehen kann. Also wirklich um meinen Respekt und trotzdem muss ich sagen, wir sind eine fortschrittliche Gemeinde. Das kann doch besser sein. Und ich möchte bitten, ich bin dann dafür, wenn wir einen Energieraumplan erstellen für die Gemeinde, ebenso eine CO2-Berechnung, das ist auch ganz wichtig, zukünftig der Klimawandel etc. Erneuerbare Energien, das ist auch ein Thema, wo können wir... Erneuerbare Energien anbringen in Liebuch, wo können wir Plätze schaffen dafür. Das gehört auch alles überlegt und hineingenommen. Und wenn das gemacht wird, dann kann ich auch zustimmen. Und der Verkehr ist natürlich auch etwas, was ganz wichtig ist. Ich bin 20 Jahre habe ich an der Bundesstraße gelebt. Es ist nicht lustig und es wird nicht besser. Was dann gemacht wird, ich, wir lassen uns überraschen. Dankeschön. Das war jetzt zum Schluss eine schöne Wortmeldung, die sieht, dass wir es uns wirklich alle nicht leicht gemacht haben und versucht haben, vieles zu regeln. Du kannst nie für alle eine Zufriedenheit erreichen, aber wir hoffen für viele und vor allem in die Zukunft gerichtet und vor allem äh, so, dass es für die nächsten Generationen weiterhin Lebens- und Lebenswert bleibt in Lieber. Ich bedanke mich fürs heutige Kommen, für eure Aufmerksamkeit. Im Hin also, bitte, sehen wir uns noch was. Ja, also, wer mich kennt und wer meine Aussendungen liest, der weiß auch, dass ich Flächen, Grünflächen in Liedmuch erhalten möchte und dass es auch mir nicht leicht gefallen ist, einen Flächenwidmungsplan so durchzubinden, wie er gewesen wäre noch vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr. Deswegen bin ich froh, dass wir unsere Handschrift da drinnen haben. Und ich bin froh, dass wir den so hinkriegt haben, wie er ist, weil er hätte wesentlich schlimmer sein können. Und man kann halt leider gewisse Grundstücke nicht erhalten, weil es wird kehrt. Und der, der es gehört, der hätte ja was von dem. Das war vor zehn Jahren nicht anders und es ist jetzt wieder so. Und warum soll jemand vor zehn Jahren ein Geld mit seinem Grund machen dürfen und jetzt nicht mehr? Warum soll vor 40 Jahren jemand mit einem 20-Jähriger profitieren vom Grund seiner Oma, von seinem Papa und sie dadurch ein Eigenheim schaffen können, warum soll es jetzt nicht mehr möglich sein? Das verstehe ich nicht ganz. Warum? Das verstehe ich nicht ganz Die Diskussion fangen wir jetzt aber bitte nicht vor. Publikum. Egal. Nein, die, aber das die, ist etwas, was ich nicht ganz verstehe und der Großteil vom Flächenwidungsplan besteht aus Bürgerwünschen wir nachgekommen sind und für alle anderen Dinge haben wir auch sehr gute Lösungen gefunden und mir ist es halt ein bisschen zu wenig, immer nur von Überschriften zu reden, wie einer Klimatabelle oder so. Es wäre schön, wenn wir wirklich ordentliche und sinnvolle Projekte hinkriegen würden und nicht immer nur über Überschriften reden. So wie es halt grüne Politik wäre. Ich Es gibt noch ein Brötchen, bitte. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ja, ganz kurz zu den Steuern. Ja, aber noch.